Heute zu Gast im Studio haben wir den CIDO Markus Sondheimer. Du engagierst dich schon eine ganze Weile von Jahren hier in der Hochschule. Wir haben uns mal kennengelernt da drüben in ja. Gebäude 4. Das war auch ein Jubiläum für den Wirtschaftsingenieur. Und in Folge, glaube ich, hast du auch deine Kontakte zur Hochschule intensiviert. Ich erinnere mich an eine Serie von Digitalisierungsworkshops, die ja. du hier mal organisiert ja. hast. Fand ich super. Kannst du mal sagen, die Rolle Digitalisierung oder grundsätzlich, was hat sich denn so im Wirtschaftsingenieurwesen geändert seit deiner Zeit?